Tag. Sagen Sie, haben Sie und Ihr Mann Gemeinsamkeiten? Hm, Ja, wir haben am selben Tag hier heiratet. <lacht> Meine Damen und Herren, Spandau, ein schreckliches Ereignis hatte sich gestern Nachmittag hier in Spandau ereignet. Schatz, guck mal, ich habe 10 Kilo abgenommen. Sieht man das? Naja, wenn man eine der Seite aus dem Telefonbuch reißt, sieht man das. Todeszeitpunkt war 16.04 Uhr.